It's not SOFORT AGAIN! Westlich von uns! Im Westen! Wo kommen nur all die Truppen her? Da draußen wimmeln es nur von Zielen! Scharfschützer! Köpfe runter! Scharfschütze! Achtung! Feindliche Panzer! Feindliche Panzer! Im Osten! Östlich von uns! Im Norden! Nördlich von uns! Im Nordosten! Nordöstlich von uns! Im Nordwesten! Nordwestlich von uns! Im Süden! Südlich von uns! Im Südosten! Südöstlich von uns! Im Südwesten! Südwestlich von uns! Im Westen! Westlich von uns! Das wird die Kommunisten aufwärmen! Hey, du Idiot! Fang das hier! Eine Granate! komm sofort! Achtung, Granate! Achtung! Werfe eine Granate! Hier ein Geschenk von der deutschen Armee! Hier hast du eine Granate, Kommunistenschwein! Lauf lieber weg, du sowjetischer Bastard! Hey, Russe! Ich habe ein Geschenk für dich! Steck dir das an die Mütze! Handgranate! Raus da! Vorsicht, Granate! Feindliche Granate! Eine Granate! Weg hier! Granatenangriff! Entdeckung! Granate! Macht schnell! Achtung! Russische Granate! Eine sowjetische Granate! Entdeckung! Hab einen! Bedrohung eliminiert! Sterbt, ihr Bastarde! Feind am Boden! Ich hab einen! Ich hab einen! Hab ihn! Hab einen! Hab ihn erledigt! Das war zu einfach. Wieder ein Russe weniger, um den man sich sorgen muss. Besser du als ich, du kommunistische Marionette. Du kannst deinem Land in der Hölle dienen. Der war gar nicht so schwer zu töten. Schnell, Deckung geben. Ich muss nachladen. Brauche Deckung beim Nachladen. Ich stehe unter schwerem Beschuss. Sie haben uns festgenagelt. Schwerer Beschuss. Unter Beschuss. In der Nähe der Scheune. Da drüben bei der Scheune. Da drüben bei diesen Fässern. Neben diesen Fässern. In der Nähe des Autos da. Da drüben bei diesem Auto. Da drüben bei den kinder Kisten. In der Nähe dieser Kisten. Hinter dem Zaun da. Auf der anderen Seite des Zauns. Da drüben bei dem Feld. In der Nähe des Feldes. Erdgeschoss. Im Erdgeschoss. Erster Stock. Oben im ersten Stock. Zweiter Stock. Oben im zweiten Stock. Beim Halbkettenfahrzeug. Da drüben bei dem Halbkettenfahrzeug. Da drüben bei dem. Nagelt sie fest. Weiter feuern, Männer. Feuert schön weiter, Kumpel! Zeigt sie ihnen. Ihre Köpfe sollen rollen. Wir müssen sie unten halten. Weiter feuern. Wie die Feuerhoheit? Gut so, Männer. Feuert weiter. Jagt sie in die Flucht, Kollegen. Braucht Deckung. Werfen Sie eine Granate da rein. Benutzt die Granaten. Los, eine Granate da rein. Werfen Sie eine Granate. Los, eine Granate werfen. Schmeißen Sie eine Granate. Granate, los. Sperrfeuer! Gib Sperrfeuer, Männer! Legen wir sie unter starkem Beschuss! Beschießt diese Ziele! Feuerschutz! Wir brauchen Sperrfeuer! Auf die sowjetischen Bastarde feuern! Sperrfeuer gegen diese kommunistischen Stellungen! Los doch! Wir müssen sie ausschalten! Nallt sie ab! Feuer eröffnen! Feuer auf die Truppen konzentrieren! Angriff! Angriff! Schalte die Russen aus! Töte die Kommunisten! Löscht die Sowjets aus! Erledigt die Russen! In Deckung! Entdeckung gehen los! Deckung gehen, Deckung! Mir folgen! Feindliche Infanterie! Kommunisten! Sowjetische Truppen! Wo kommen nur all die Truppen her? Da draußen wimmelt es noch von Zielen! Scharfschütze! Köpfe runter! Scharfschütze! Achtung!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 Geschoss. Erster Stock. Oben im ersten Stock. Zweiter Stock. Oben im zweiten Stock. Beim Halbkettenfahrzeug. Da drüben bei dem Halbkettenfahrzeug. Da drüben bei dem Wagen. Neben diesem Wagen. Da drüben bei dem Haus. Bei dem Haus da drüben. Oben auf dem Dach. Auf dem Dach. Da drüben bei dem Schutt. Bei dem Schutt da. Da drüben bei den Sandsäcken. Neben den Sandsäcken. Da drüben bei dem Denkmal. In der Nähe der Statue. Da drüben bei dem Panzer. Neben dem Panzer da. In der Nähe des Telefonmast, beim Telefonmast, da drüben bei dem Graben, beim Graben, direkt bei diesem LKW, da drüben bei dem LKW, Fenster im Erdgeschoss, Erdgeschossfenster, Fenster im ersten Stock, erster Stock, im Fenster, Fenster im zweiten Stock, das Fenster, zweiter Stock, bei dem Holzstapel da, in der Nähe des Holzstapels, Albrecht, Bader, Bauer, Bergmann, Brand, Braun, Fiedler! Fleischer, Hahn, Höhmer! Kaufmann Köhler Krämer Kümmel Kunze Meier Müller Pfeffer Reimann Reiniger Schäfer Schmidt Schrader Schröder Schulz Steinhauer Vogel Weber Wolf Feuer öffnen Nagelt sie fest Weiter feuern Männer Feuert schön weiter Kumpel Zeigt sie ihnen Ihre Köpfe sollen rollen Wir müssen sie unten halten Weiter feuern Wie war die Feuerhoheit Gut so Männer Feuert weiter Braucht Deckung! Werfen Sie eine Granate da rein! Benutzt die Granaten! Los! Eine Granate da rein! Werfen Sie Ihre Granate! Los! Eine Granate werfen! Schmeißen Sie eine Granate! Granate! Los! Sperrfeuer! Gebt Sperrfeuermänner! Legen wir sie unter starken Beschuss! Wir diese Ziele! Feuerschutz! Wir brauchen Sperrfeuer! Auf die sowjetischen Bastarde feuern! Sperrfeuer! Wir müssen sie ausschalten! Knallt sie ab! Feuer eröffnen! Feuer auf die Truppen konzentrieren! Angriff! Angriff! Schaltet die Russen aus! Tötet die Kommunisten! Löscht die Sowjets aus! Erledigt! Die Angriff! Sie haben uns entdeckt! Sie zingeln uns ein! Das ist Artillerie! Artillerie in Deckung! Feindliche Truppen verlassen die Deckung! Sowjetische Truppen auf dem Präsentierteller! Kommunistische Truppen da draußen!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 Südlich von uns! Im Südosten! Südöstlich von uns! Im Südwesten! Südwestlich von uns! Im Westen! Westlich von uns! Hey, du Idiot, fang das! Eine Granate kommt sofort! Achtung, Granate! Achtung, werfe eine Granate! Hier ein Geschenk von der deutschen Armee! Ihr hast ja eine Granate, Kommunisten! Schwein! Lauf lieber weg, du sowjetischer Bastard! Hey, Russe, ich hab ein Geschenk für dich! Steck dir das an die Mütze! Handgranate Granate, raus da! Vorsicht, Granate! Feindliche Granate! Eine Granate, weg hier! Granatenangriff in Deckung! Granate, macht schnell! Vorsicht, Granate! Halt Granate raus da! Hab einen! Bedrohung eliminiert!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 Bei dem Holzstapel da! In der Nähe des Holzstapels! Albrecht! Badek, Bauer! Bergmann! Brandt! Braun! Fiedler! Fleischer! Hahn! Hohmann! Kahn! Kaufmann! Köhler! Krämer! Kümmel! Kunze! Meier! Müller! Pfeffer! Reichmann! Reiniger! Schmidt, Schrader, Schröder, Schulz, Steinhauer, Vogel, Weber, Wolf, Feuer öffnen, nageln sie fest! Weiter Feuermänner! Feuert schön weiter, Kumpel! Zeigt sie ihn an! Ihre Köpfe sollen rollen! Wir müssen sie unten halten! Weiter feuern! Bewahrt die Feuerhoheit! Gut so, Männer! Feuert weiter! Jagt sie in die Flucht, Kollegen! Braucht Deckung! Wirf eine Granate da rein! Benutzt die Granaten! Los, eine Granate da rein! Wirf die Granate! Los! Eine Granate werfen! Schmeiß eine Granate! Granate, los! Sperrfeuer! Gebt Sperrfeuermänner! Legen wir sie unter starken Beschuss! Beschießt diese Ziele! Euer Schutz! Wir brauchen Sperrfeuer! Auf die sowjetischen Bastarde feuern! Sperrfeuer gegen die kommunistischen Stellungen! Los, dafür müssen sie ausschalten! Knallt sie ab! Feuer öffnen! Feuer auf die Truppen konzentrieren! Angriff! Angriff! Schaltet die Russen aus! Tötet die Kommunisten! Löscht die Sowjets aus! Erledigt die Russen! In Deckung! Geh in Deckung! In Deckung! gehen los deckung gehen deckung mir folgen nach bei mir bleiben mit mir kommen bei mir bleiben mir nach weiter vorwärts auf die feindliche position vorrücken vorwärts nach vorn! weiter vorstoßen vorwärts. los los los los jetzt bewegung Na los los jetzt los geht's es wird zeit los jetzt los los los Hoppen. obergefreiter leutnant gefreiter soldat feldwebel einheit hat erwischt man am boden sanitäter Der Hilfe, er wurde getroffen! problem ich gebe deckung gut ich hab's im griff alles klar kumpel ich gebe rückendeckung ich gebe deckung ich bin soweit ich gebe deckung mein freund ja geh vor gut ich komme mit ich bin direkt dahinter nein geht nicht negativ jawohl ja sofort angriff sie haben uns entdeckt sie ziegeln uns ein das ist artillerie runter artillerie in deckung feindliche truppen verlassen die deckung sowjetische truppen auf dem präsentierteller kommunistische truppen da draußen sowjetische truppen auf dem präsentierteller kommunistische Truppen da draußen! Feindliche Infanterie! Verräter! Beschuss von Verbündeten! Feindliche Infanterie! Russen! Feindbeschuss! Scharfschütze! Feindlicher Scharfschütze! Scharfschütze! Dieses Fass wird gleich explodieren! Weg von dem Fass! Achtung! Das Fass geht jeden Moment hoch! Das Auto wird explodieren! Auf den Wagen achten! Weg! Der Wagen wird explodieren! Achtet auf den Laster! Der Laster! Dieser Laster wird explodieren! Ein Hauptquartier einrichten! Umkreis sichern! Seid vor denen da! Zerstört das Hauptquartier! Schnell! Nehmt ihr Hauptquartier ein! Feuert weiter auf ihr Hauptquartier! Die Linie halten! Haltet sie zurück! Beschützt das Hauptquartier! Scheiße! Wir müssen die Bombe entschärfen! Wir müssen die Bombe entschärfen! Sie wollen uns in Stücke sprengen! Schnell! Platzier die Bombe! Beeilung! Die Bombe bereit machen! Werfe Signalleuchte! Sie sind blind! Vorwärts! Für einen Moment werden sie geblendet sein! Werfe Gasgranate! Achtung! Werfe eine Gasgranate! Sollen sie doch ersticken! Granate! Runter, Granate! Werfe eine Granate! Jetzt wird's heiß! Werfe einen Molotow-Cocktail! Verbrennt sie! Werfe eine Rucksackladung! Werfe eine Rucksackladung! Rucksackladung unterwegs! Werfe Rauchgranate! Ich sorge für etwas Deckung! Sie werden uns nicht kommen sehen! Werfe eine Haftgranate! Haftbombe geworfen! Jetzt gibt es keinen Kommen! Ich kann nichts sehen! Schützt eure Augen! Wo sind sie? Luft anhalten! Scheiße! Die wollen uns vergasen! Gas! Alle weg von hier! Achtung! Granate! Zurück damit! Scheiße! Granate! Achtung! Molotow! Sie benutzen Molotows! Die wollen uns mit Feuer fertig machen! Achtung! Da kommt eine Rucksackladung! Sie werfen Rucksackladungen! Runter! Rucksackladung! Durch den Rauch schießen! Feindliche Rauchgranate! Sie setzen Rauch rein! Nein! Nehmt das weg! Nehmt das weg! Die Granate werde ich nicht los! Unten bleiben! Stirb, du elende Ratte! Fahr zur Hölle! Zahltag! Wollt ihr noch mehr davon? Vorsicht! Da vorne ist eine feindliche Bombe! Der Feind hat uns eine Falle gestellt! Wegbleiben! Der Feind hat eine Bombe platziert! Ich brauche hier Hilfe! Sanitäter! Lasst mich nicht verrecken! Leg eine Falle! Minenposition! Leg eine Sprengfalle! Brauche Munition! Lade nach! Lade nach! Bereit zum Feuern! Nachladen abgeschlossen! Feuer frei! Geladen und gesichert! Arzillerie! Entdeckung! Entdeckung, verdammt! Achtung! Hunde! Achtung, Hunde! Sie schicken ihre Hunde! Katschusche-Raketen! Ihre Raketen zerfetzen uns! Die haben es auf uns abgesehen! Sie wissen genau, wo wir sind! Wachsam bleiben! Sie kennen unsere Position! Wir sind auf dem Präsentierteller! Auf der Station, im Gemeinschaftsraum, in der Küche, in der Cafeteria, auf dem Balkon, beim Dienstboteneingang, im Hof, beim Vordereingang, in den Badezimmern, in dem Büro, in der Nähe der kopflosen Statue, bei der schiefen Statue, direkt an den Blumentöpfen, in der Waffenkammer, auf dem Hof der Waffenkammer, draußen vor der Waffenkammer, im Kesselraum, auf dem Balkon des Kesselraums. Draußen vor dem Kesselraum, in der Nähe des mittleren Gerüstes, bei dem Opernhaus, bei den Stufen des Opernhauses, im Skulpturengarten, im Bombenbunker, im Bunker, im Baubüro, im Büro der Luftwaffe, auf den Treppen zum Reichstag, beim Reichstag, bei dem Denkmal, in dem Bürogebäude, im Hotel, in der Post, im Lagerhaus, Erdgeschoss, im Lagerhaus, erster Stock, im Geschäft, im Wohnhaus, Erdgeschoss. Im Wohnhaus! Erster Stock! Im Keller des Wohnhauses, beim Verladedock, bei der Kirche, bei der Bibliothek, in dem Bauernhaus, in Großvaters Haus, bei den Ruinen, auf der Brücke, bei der Scheune, in der Nähe des Wasserturms, im Hof, auf dem Feld, beim Ringlockschuppen, in der Wartungsgrube, in der Nähe der Drehscheibe, in der Fabrik, beim Bahnhof, in der Nähe des Kohleturms, auf dem Steg, bei dem Kraftwerk, in der Nähe der Aschegrube, in der Nähe des Krans, auf der überdachten Brücke, bei der Scheune, in dem Bauernhaus, in der Taverne, bei den Ställen, bei dem Anwesen, auf dem Wachturm, auf dem Wasserturm, in der Mühle, in den Gebäudetrümmern, in der Nähe des Zugracks, bei dem Bach. In der Gasse, in der Nähe der Turmuhr, im Speicherhaus, im Haus an der Hauptstraße, in dem brennenden Haus, in dem überfluteten Haus, im Funkhaus, in der Metzgerei, weg von den Mauern! Wir brauchen eine festere Deckung! Sie schießen durch die Wände! Stirb endlich! Warum schaffe ich den einfach nicht? Ich packe ihn einfach nicht! Du hast keine Chance! Für dich endet es hier! Schätze, du warst wohl doch nicht so gut! Ich bin unaufhaltbar! Überlass sie ruhig alle mir! Immer! Alle zu mir! Die schaffe ich! Ihr könnt mich nicht besiegen! Versucht es erst gar nicht! Ich schaffe euch alle! Ihr sucht den Tod? Ich bin euer Mann! Ich bin einfach der Beste! Ich bin eine Killermaschine! Dumme Entscheidung! Was zur Hölle war das? Er hat sich wie ein Feigling verpisst! Achtet darauf, wohin er schießt!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 Lade nach! Lade nach! Bereit zum Feuern! Nachladen abgeschlossen! Feuer frei! Geladen und gesichert! Artillerie!